Ich bin Julia von Arbeiterkind.de und ich wollte euch heute fragen, ob ihr schon von unserem Arbeiterkind.de Kreativwettbewerb gehört habt. Nein? Dann möchte ich euch gerne etwas darüber erzählen. Unter dem Titel Bildungsaufstieg in Bildern möchten wir wissen, wie sieht für dich der Bildungsaufstieg aus? Mitmachen ist ganz einfach. Sende ein Foto bis zum 17. September an kreativwettbewerb.arbeiterkind.de. Und was soll auf dem Foto drauf sein? Das ist ganz dir überlassen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Fotografiere etwas, das für dich den Bildungsaufstieg symbolisiert. Male ein Comic, illustriere eine Zeichnung oder bastel etwas oder baue eine Skulptur. Wichtig ist, dass wir uns das dann auf einem Foto anschauen können. Und alle weiteren Infos findest du unter www.arbeiterkind.de slash kreativwettbewerb.